Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wie ihr im Hintergrund schon leicht erkennen könnt und im Titel wahrscheinlich auch gelesen habt, spielen wir heute die Call of Duty Black Ops Cold War Alpha. Das ist ein sehr langer Name. Ja, wir haben letzte Woche einige gute Gameplays gerissen. Es sind nicht die besten Gameplays, weil man musste sich ein bisschen in das Spiel reinfinden, weil es schon im Vergleich zu MW ein paar Änderungen hat. Aber trotzdem hoffe ich, das Video gefällt euch und ja, viel Spaß. Tipp, du kannst deine Waffe vom Fahrersitz eines Wellenreiter, Wellenreiter, Jetski oder Schneemobils ausfeuern, indem du die Zielvorrichtung verwendest. Oh mein Gott, ich kann die Zielvorrichtung verwenden. Ich kann einen Wellenreiter steuern. Wieso ist das so dunkel hier? Ich spiele MP5 und Diamati Alter, wir sind in einem Auto. Lol. <lacht> Wo bin ich? Da bin ich. Ich habe die Tür aufgetreten. Habe ich das bei dir ja, auch gemacht? Nein, ich bin nicht mehr in deiner Lobby. Ich bin einfach Zeigt, ihnen, wie die CIA das macht. Zeigt ihnen, wie dies. Alter, wie weit leidest du? Wo seid ihr? einfach rausgeflogen. Ich bin nicht mehr, mehr drin. Ne? Hilfe, Hilfe, ich werde beschossen. Alter, die Hitmarker fühlen sich ja richtig nice an. Ich will jetzt nicht rausgehen. Aber ich muss. Wieso kann ich hier nicht hoch? Die Hitmarker fühlen sich richtig saftig an. Eliminierung. Ich habe komplett... Mit... Alter, die MP5 ist ja kacke. Und man slidet richtig weit. Ich spiel Abschluss bestätigt auf Miami. Alter, wieso sind hier so viele? Er trifft alles. Er spielt Revolver als Zweitwaffe. Okay, warte, ich komme gerade. Ein Kill möchte ich noch machen. Diamatti? Was machst du da? Alter, die Diamatti hört sich ja richtig sick an. Ich glaube, ich habe falsche Audioabmischung. Alter, was machst er denn? Man spawnt instant! Ja. Ich muss lieben. Spiel verlassen. All das macht... Digga! <lacht> Wir spielen. Satellit. Angola. Zentralafrika. Aber die Intros sind auch immer geil, oder? Ja. ja. Welches Level bist du? 1 Hast du noch nicht gespielt? Eine Runde so. Alpha ist abgesichert. Dein Beitrag, 77% Wir sind bei Cäsar schade Stimmt, ich habe ja eine Splittergranate dabei Was? Welche Waffe war das? Die M... Hä? Die XM4 wenn die so stark ist und dann spiele ich das auch immer noch so als wäre es MW so ja Digga man slidet richtig weit ne ja okay. man, ich, ich denke man slidet nur so ein ganz Millimeter oder so also so wie in MW halt macht man aber nicht Aqua nee, man ist so Aqua der Sniper Pro. Ah, lol NEIN ich war gerade bei einer 2 Serie <lacht> Okay, warte mal, ich will mal 1911 spielen. Alter, die waffen sind so clean. Ja, die sind irgendwie. Also die, die, also die sind ein bisschen leise, würde ich sagen. Also. Normalerweise sind Waffen ja so. Die Seitenwechsel. Kann man überhaupt aufleveln? haben sechs Kills. Wow. Nein, kann man nicht. Hey, Ziele. Bringt dir eh nichts im, im Moment, weil du. Ja, halt das gehört an ihn. Charlie wird gesichert. Du hast ja alle Aufsätze schon. Fast. Ich glaube ein paar Drifter hast du. Nicht. Ist Was habe ich denn? Ja, so richtig. Ich habe C4 in C in den S Nice. Es ist halt weird so mit Jump Shots und so, wenn du in die Ecke tippen willst und so. Double Kill! Fünfer, Fünfer Serie. Ich habe Artillerie. Grüße gehen raus. An jemanden, okay. den ich kenne. Ich weiß nicht, was ich mit der Artillerie machen kann. Deswegen. Das ist peinlich, ich, wie ein Digga, ich hab, wie ja, Der Heli hat so wenig Leben. Ne? Also Artillerie ist eigentlich selbst aber ich weiß nicht, ob ich das anvisieren kann. Also ob ich da anvisieren... Alter, die, die, das LMG ist ja... Ich hab die Artillerie geschossen. Bitte, bitte, bitte. Ich habe zwei Leute, glaube ich, markiert. Scheiße. Wurde von Caillou getötet. Okay, die Artillerie sehr lange. Gesperrter Bereich. Aha. Hilfe. Ich freue mich schon auf den Zombie-Modus auch. Ist die Artillerie jetzt eingetroffen oder... Ansonsten wird die viel zu lange brauchen. Ich muss die noch patchen. Bruder, guck doch nach rechts zu deinen Streaks. Die Artillerie ist die ganze Zeit nur da. Du hast nichts geschossen. Und dann sich beschweren, dass sie zu lange braucht. Lost. Ich markiere Ziele für Artillerieschlag. Du kannst sie echt markieren. Und der Controller macht wieder einen Sound. Das ich? Das bin ich? Ja. Der erste Best Moment in Black Ops Cold War. Hast du das gesehen? Quad kill. Boom Bruder, boom. Punktübersicht. Ich bin Letzter. <lacht> Geil. Dass ich nicht Letzter war, hat mich gewundert schon. Ich habe 20 Kills gemacht. Wie viel hast du gemacht? 22, wow. Ich bin, ich bin halt komplett 1er KD gegangen. Okay. Ja, ich nicht. Ich bin negativ gegangen. Ich verstehe dieses Ziele nicht, ne? Moskau. Jetzt geht's ab. Abschuss bestätigt. Macht die Sowjetunion stolz. Oh, Alter, macht die Sowjetunion stolz. Alles klar, wir also gehen raus an meinen Geschichtslehrer, der ja, dieses Video hoffentlich nicht sehen wird. Ich mit Scheiße. euch war das Scheiße. Ich hoffe du spiel, siehst nicht, was ich für eine Waffe spiele. Du spielst safe shotgun. <lacht> ja. Und die ist gut. Ja, das, das ist halt nicht gut. Und der die macht Spaß. Oh, das Und ist ein ich gesperrter Bereich. Was steht da eigentlich auf Russisch? Steht da einfach gesperrter Bereich, einfach nur auf Russisch. Ich weiß nicht, ob du vier Kills hast. Mit Scheiße. Waffe. Nein. Ich habe zwei Kills hab mit mit normal Leute. gemacht. Taiju war wieder da. Mann, wie viele wie Leute kommen denn da noch? Warte, so ich muss da wieder hin. Ich muss da wieder hin. Ich weiß nicht, wo ich gestorben bin. Da oben? Ja, da oben. Achtung, ich komme. Oh, der hat mich weggemacht. Ich weiß nicht, Scheiße. Ist MP5 ist auch stark. Achtung Leute, damit ihr es nochmal hört, halte ich jetzt mal mein Controller extra ans Mikrofon. Das ist einfach genau dasselbe, was in-game ist. Ey! Ich will die Waffe aufheben. Oh mein Gott, da sind drei Leute! Die Feuerraten von den Waffen sind richtig langsam, ne? Ja! Das stimmt, also. Es wenn kommt, vorher, es wird safe noch irgendeine Waffe dazu gepatcht, aber wenn du vorher im Weg gespielt hast, und das mit der MP7 MP und Fennec, dann scheiße, dann ist dass die mp 54 im Vergleich zu MP5. Das ist so langsam, das weiß ich, das merke ich auch. Ich will die ganze Zeit double sprinten, ich klicke so oft auf meinen scheiß Controller. Ich nicht die Scheiben da laufen. Mir fehlen die Türen, bin ich ehrlich. Artilleriebeschuss. Ja. Da kommt er hin? Das das das der der Marschflugkörper ist noch ein Stück genauer. Ja, aber trotzdem, wenn Telamin ich die Artillerie Geil. in die Fresse bekommt, wenn, Achtung, ich versuche jetzt mit der Tellermine einen Kill zu. Ja das war ich wieder ja next best moment das kommt so ins video guckt ihr das an und ich hatte noch kein ich habe ihn voll ne ja. das war's mit dem heutigen video ich hoffe es hat euch gefallen Falls ja, lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, lasst auch gerne ein Abo da und um nichts mehr zu verpassen, schaut gerne auf Instagram vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.